Kurz erklärt, Firewall. Eine Firewall verhindert das unbefugte Eindringen von Fremden auf einen PC oder in ein Netzwerk. Man kann sie sich als hohe Mauer vorstellen, die kaum zu überwinden ist. Nur mit dem richtigen Schlüssel kommt man durchs Tor. Die meisten PCs und Netzwerkrouter haben ab Werk Firewalls dabei. Sie sind aber nicht unangreifbar, weswegen es wichtig ist, stets Updates durchzuführen, um eventuelle Sicherheitslücken zu schließen.